ist und meine mitte ich bin schon wieder da ja, ja. wir spielen weiter so also was meinst ja reden nach der grandiosen vorlage des letzten parts ich möchte nicht <lacht> darüber reden meinte der M master soll mal ein bisschen Squad Smash spielen ja Machen wir mal. weil ich denke mal dafür gibt es sogar einen meilenstein ja. äh. du brauchst ein neues regelset dafür okay. Werde ich gesagt, ganz hier abläuft. Mach du mal. Äh, okay, ich soll mal machen. Ähm, ja. du mal einstellen. Okay, wir machen mit einwechseln. Die Ultraleiste bleibt aus. Äh, machen, wir Level, machen wir Computer Level 9. Machen ja, wir Computer Level erscheinende Items. Lassen wir einen äh, drin. Dann machen wir, ja, machen wir Versuche. Alter. Alles klar. Mal, nehmen wir es einwechseln. Äh, Wählen wir eine Stage aus. Ja, das nicht mal, sonst bist du wieder erster. Ne? Ja, äh, ich bin ja dafür. Wir machen die. Ja, warte mal, äh, die, die. Okay, Natürlich. <lacht> äh, aus wie vielen Leuten sollen wir denn das God Smash machen? Drei genau funktioniert dann eigentlich. Einer geht kaum mhm. und der andere wird dann eingewechselt. Was? Ja, also wir wählen, wir wählen uns fünf Charaktere aus. Außen dann kämpfen wir immer nacheinander mit denen. Machen mit wir es mit denen kämpfen? Okay. Ja, klar. Dachte, an, Oder wir können auch Computer mit reinschicken. schicken. Ja. <kling> machen wir jetzt mal drei. Am Ende kommen wir ja noch mal. Gut, wählen wir, wir uns unsere Charaktere aus. Mhm, dann sollte ich mal, mal Spiel spielen. Ah, ja, genau. Spiel 2: M master X. Dann sollten wir also nur Charaktere auswählen, die wir auch spielen können. Ne? Ja. Ich schicke mal unseren Boy reinschicken Als erstes. Roy ist, uh, Roy ist ein Boy. Oh, ich sehe die, seh die Kostüme ja nicht. Die Skins. Äh, wo ist er? Ja, Pink. Und Pink. war schon ausgemählt, alle. Ich hab alle. Simon. Simon Belmont. Weiche von mir, Vampirjäger. Alles klar. Okay. Bereit? Ja. Dann drückst du Start. Okay. Okay. Hm. Hm. Okay. Wen schicken wir als erstes rein? Ach, da darf der andere nicht sehen. Gott, jetzt haben wir hab Pokémon Stadium, ey. Haps! <lacht> du musst anrücken. Team Blau gegen Team Rot. Alter. Du kommst nicht so weit. Lauf's aber auch nur du. Au. Nein! Mehr. Nein! So schnell geht's. Mein Gott. Ich bin auch nur so klein und niedlich. Ein Gott, ich habe ein bisschen Glück. Hier ich habe ich so gefühlt. Danke, ich bin wieder los. Ich hatte mich trifft. Ja, ich glaub nicht, dass du mich triffst. Oh. Oh. Mann, ich habe immer noch Mega Man. Oh. Ich würde da weggehen. Du kannst jetzt noch zwei Leute hier töten. Isaac! Isaac. Hey! <lacht> okay, okay, einer so! Nein! Das reicht uns nicht! Oh. Nein, weiche von mir, Vampirjäger. Ich bin kein Vampir! Du bist ein Vampir? <lacht> Nein! Ich bin ein Roboter! Ich kann kein Vampir sein! Du bist ein Vampir? <lacht> also, wenn ich jetzt jetzt schon mal habe, haben noch, noch zwei von dir rauszuhauen. Ja, wär's doch <lacht> ne? <lacht> Auf deine Axt zu werfen! Nein! ist so gegen so oh. oh, ja. die dabei zu kämpfen. Nein, die Boxer auch nicht Scheiße. Okay. Hat aber auch viel Glück irgendwie mit dem Items. Ja. <lacht> oh, das, das ist echt Glück mit den Items. Was ist das? Geil. Äh, warte, wir machen noch eins, aber diesmal mit fünf Charakteren. Also. Ich bleibe. Ja genau, ich wähle jetzt eine Stage aus und ich hätte gerne Picture 2. Drücke bitte drauf. Und jetzt drücke ich hier drauf. Link aus Pennsylvania. Link aus Pennsylvania. Ja, nehme ich noch, den nehme ich natürlich noch den Inkling. So, und nämlich noch Beifu Power. Oh, ich würde es mal ja. Natürlich in Lila. es mal ernst machen, weil meine Mains hier aussehen. Boah. Boah. <lacht> Farius natürlich Bafai. Oh. Dann muss man noch am Ende sagen: I fight for my friends. Ja. Fightest du auch für deine Freunde? Ja. Ich muss noch gehen, ja. Okay. okay alles genommen okay bist du bereit ja dann hm. ich bin bereits glaube ich nachgedacht <lacht> okay das ist nett. Oh. Äh. Okay. Ja. <lacht> <Nein. lacht> Der glück mir wiederholt oh, da hat ich komme da ganz durch <lacht> hey. <lacht> Diesmal ist das Glück nicht holt also Alter, das sind nasen hm, was? Das sind noch keine Penisse. kann ich auch mal wieder treffen. Nein. Gott, das gibt's nicht. Das gibt's wohl bei Ratio Farm. Du meinst bei Roadman? Oh, nein! Kochkammer Schmacki, hör auf damit! Ich oh, brauche Hamburger. Ich hätte jetzt gerne einen Hamburger. Du auch? Ja. Nein, nein, nein, nein. Hey! So schnell, aber. Aber. Äh, Tschu. Hey, pass mal auf. Tschu. Hey, typ, der Mond, nein, Ja, nur so gleich so wie der Mond. <lacht> Denkst du einfach an dieses eine Video. Auch oh, drei. Nicht die Fliegen. Doch nicht die. Aber Boah. Wow. Das schon. Warum sie nicht? Oh mein Gott, die fliegen die, die diese fliegen fliegen auf mich zu. Das ist eine bessere Waifu. Nein. Das ist ja Waifu war. Waifu Wars 2019. Das könnten wir gleich mal machen. Das machen wir gleich. Wir, wählen gleich, wir wählen gleich bewegen gleich unsere Waifus. Ja. Äh. Explosive Flame. Hab ich auch. Hey! Ich nach oben! Hast du gesehen? So. Meiner geht weiter! weiter. Nein, nein, nicht Nein! Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. ist Lollipop. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Kein getroffen, ja, wohl schon zwei, dreimal Dinge hat ist das da oben. Hey, drei gegen drei ja, ist noch knapp. Oder oder stadt hat man sich mal mit der Blume treffen. Moment mal ich habe die Blume. Warum hast du die Blume? Ah. Ich möchte witten. Geh auf die andere Seite. Nein. Doch. Du bist so hm. schwer. Oh! Nein! Oh So viel in Niederlande bin ich auch mal ja. Freu dich nicht zu früh. Doch oh. auf ihn, auf ihn, auf dich. Frei dir ab. Auf mich kann es nicht frei ab. Vorsorge die Luft. Oh nee. <lacht> Nein. <lacht> stirb ab, stirb du Drecksvogel. Oh nein, es ist long. Es ist link aus Pennsylvania. Tschüss! Na, Packmann tötet mich mal. So, schreib mal hier. Ich kann auch Verdammt! Hat wohl nicht so funktioniert, wie du das wolltest, hä? Au! Was? Okay. Oh, nein! Doch! No! Not the bees! No, not the bees! Wie! Oh Nein! Oh nein! Ja schön! Wo oh, wir haben 14 Minuten! Machen wir noch eins. Ja, ja, ich Minuten. Äh, ich darf wieder auswählen, weil ich habe verloren. Und ich möchte gerne, weil es so schön ist, hier kämpfen. Ja. War Wieder fünf gegen fünf jo. Jeder Squat Smash. Junger Link! Junger Link. Ja, ne, war. Oh boy. Inkling! Mega Man! Lucario! Drinikosamos! Was? Richter! little little über mich? Um. Oh. Da. So, da. So, bist, ja, bist du bereit? Ja, dann drücke Start. <lacht> ich, ich Start. <lacht> Richter. Gegen Lucario. Was machen das können wir im nächsten Part machen? Im nächsten Part gibt es Weifel Wars. welche von mir? Nein, das mein Satz muss von mir weichen. Nein, du, du Hunde-Dämon, <lacht> ich bin kein Dämon. John of Jostar, Jonathan, Jonathan, Joestar. Jonathan Joestar? Ich sehe diese so ich. Oder bist du vielleicht etwa doch Johnny Joe -Star? Oh. oh man. Ich ja, weiß das will ich auf dem Pferd reiten. Ja, vielleicht. Vielleicht mit ein bisschen Fantasie. Ich würde es auf dem Pferd reiten. Mein Gott, wie weit das Ding geflogen ist? Ah. <lacht> Klo! Kunst. Alright! über über mich zu richten! Nein, nein, nein, keine Ahnung. Irgendwas. nein, nein, nein, äh, oh. <lacht> Exzellent. So, ich mache mal, bis du bist du... Ja, kleiner bist. Genau das, was ich gebraucht, äh, gebraucht habe. Heilung. Oh, genau das, was ich gebraucht habe. Curry auf zwei Stillhalten Was wert Fußball ah, das Feuer das kannst du nicht den einsetzen ups Ah da ah. kommen wir mit dem Fußball Waifu los geht's der schlechteste Lord im Fireman, kann es mir nichts. Ah! Der Hotdog ist gesprungen! Eeeh! Excellent! Aber auch. Ja. Oh, Watch this! Black Hole! ein Mega Laser! Pew! <lacht> ich hab was vorher erledigt! Also, sagen und oh, du bist ein Inkling. Hallo, Inkling, bist ein Inkling-Mädchen. Ja, und was hat <lacht> platzen lassen? Exzellent, wirklich so. Eigentlich immer nur vergrößern. Ey. <lacht> Macht den Ei wütend, und du willst nicht, dass der Eigen ist. <lacht> dafür, <ist nicht. lacht> ah. das Ich, <lacht> ich habe nur gewartet, bis du damit aufhörst. Oh. Nimm das, nimm das stärkste Fire im Lord überhaupt. Und jetzt schnappe ich, schnapp ich mir den kleinen Drecksack hier. Aber oh mein Gott, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir trocken bleiben. Wir müssen jetzt, Oh nein, der kleine Kegi ist nass geworden. Oh. Na jeden Scheiß auf dich. Nein. Mal ran, flieg raus. Jawohl, Nein. Flieg raus. Nein. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Hey, ja, pass auf. Nein. Wurde oh. sie getroffen? Ja. Oh, ich auch. Was? Meiner. Nein, nein. Entscheidet jetzt. Äh, ich da landen. Und ich schon wieder diesem blöden Mücken, ey. Sehr viel Oh, flieh! Ah, right. Oh Gott, ich habe gar nicht ha! gesehen. Haha, ich hab gewonnen. Oh. Ja. Kommt sogar noch ein Kampf rein. Noch einer. Ja. Okay. Wer jetzt gewinnt, wenn ich jetzt gewinne, haben wir unentschieden. Ja. War aber knapp. Ich hab oh. gewonnen. Äh, wo, wo kämpfen wir? Äh, wo kämpfen wir? Wir kämpfen hier. Da kann't. Ja. <lacht> natürlich auch passend deswegen da kann. Und ich nehme absolut nicht passend dafür. Tack Hand Duo. Tack Hand Duo. Kack dok dok. Warte, stopp. Auf dem Boden raus irgendwie. <lacht> Was? Kack dok dok. Kack dok dok. Rio. Rio. natürlich in lila aber sie ist meine Wife. nächsten part gibt es wife wars Okay, okay <lacht> ich habe <das> so gemacht <lacht> aber den controller geschwungen er schwingt den controller oh, jetzt habe ich den echo kämpfer von dem mit dem ich 9,9 erreicht habe keinen klassischen also peach ja keine ahnung wie aber Warum nicht? Hm. Das ist ein Ente! Die schnapp ich mir! Darüber! Titte, Titte, Titte! Ich fäll niemals zu, lassen, dass der Hund sich über mich lustig macht! Blonk! Hab ich äh. die Wiesen angriffen? Bonk! Ich weiß, dass ich immer mächtiger werde, Weil ne? ich im pokémon Pokéball ab, ne? <lacht> <lacht> <lacht> Hast du das gesehen? Die Ente, die Ente mit einer Aufladung, ehrlich. Ja. So. <lacht> Ah. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Okay. Womp. Mit dem Po. Ju! <lacht> <lacht> Nein! Aber wie ich mit jetzt? Konter. Cool. Mach mach raus! <lacht> nein! Nein, Lucario darf nicht sterben! Boah, du bist hell ja noch. <lacht> Weg raus! Nein! So, ey, nein, ich boah. Hey! Komm so, find, find, Finden mich nie hier drin! Ich hab dich gefunden! Ist. Hey, du hast die Ente getötet. Ja. Kommt bei mir heute auf den Tisch. Ich, ich würde jetzt gerne eine Ente essen. Würdest du jetzt auch gerne eine Ente essen? Ja. Zu, oh. zu blöd, aber du hast keine Ente getötet. Also keine Ente für dich. Watch this black hole ein mega laser. <lacht> <lacht> Ready when you are. <lacht> oh. Au, was hört ihr eine Frau zu schlagen? Ich liebe es, Frauen zu schlagen. <lacht> hier, Hashtag Daniro, der Frauenschläger. Ja, das gibt jetzt eine Seitenstichelei auf Twitter. Hier, Käfer. What? Ah! Nein, oh. I'm ready when you are. <lacht> ja, der Latt hat nervig sein. Aber. Oh aber <lacht> oh. ah. zeit für den finden ist zeit für mister edge lord ja oh. <lacht> oh, grey fox genau ich dann hau ich geil. Bleib raus raus groß ist meine heilzone Kung Fu Ente. Meine. Kung Fu Vogel. Ich hab eine Ente mit einem Pfeil abgeschossen. Nein! Nein! Jawohl. Ich dachte ja, falsch gemacht. Personally I prefer the yeah! Nee! Ne, ne, ne, ne, nee. der Endmester ist nicht mehr. Aber. Hast du mich gerade getornt? Ja. Na, ja, warte. <lacht> das wollte ich mir auch gerade fragen, <lacht> was ich Box kaputt gemacht stirbt. Doch mal du Kackvogel, wie da kannte ich. Muss meine Rasse ja verteidigen. Nein, ich werde dich jetzt schön und dann kommst du auf meinen Teller. Das Ding irgendwie widerlich. War ein gesprungen, aber war sehr riskant. Bin schon wieder gefallen. Bin hingefallen. Spagat. Spagat. Ich, <lacht> sehr gut. ich sterbe nicht. Warum nicht? So. Der turnt mir einfach, ey. Das hast du nun davon. Das ist doch meine Level hier, pass auf. Hi. Ah, nein! Sehr gut. Das ist unser Revier hier. <lacht> Nein, geh weg mit deiner Kackdose, ey! Niemals. Ah, Dreck. Hm? Ja. <lacht> ich hab die Mine nicht gesehen. Ja, das ist der Sinn von Minen. Oh, sehr gut. Scheiße. Zwei Enten haben gemacht. Die Ente und die andere Ente. Rio ist irgendwie direkt rausgeflogen, aber... Aber egal. Okay. Verdammt. Ja. Das war's dann von diesem Part. Oh. Ich habe er hat euch gefallen. Ja. Habe ich auch. Beim nächsten Mal gibt's wieder Smash. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> Was? <lacht> okay. <lacht> nach diesem Part von Smash gibt's nochmal Smash. Ja, genau. Und zwar mit Waifus. Ja. Ja, genau, bevor oh, ich das vergessen <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.